Eine dreifach Bunkerbombe, Alter. <lacht> das ein ich ich wollte gerade sagen, an was erinnert dich die Form? Ja! <lacht> Hallo. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Worms WMD. BMD steht im Deutschen für Massenvernichtungswaffe. Und wir spielen heute mit dem Robert. Robert ist ein guter Freund von mir und er weiß mittlerweile auch, dass ich aufnehme. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich spiele sogar mit meiner eigenen Wurmmannschaft. Ich glaube das war meine eigene, bin mir jetzt sicher. Ja, das klingt irgendwie nachvollziehbar. Hm? Mhm. Kannst du gar nicht verstehen. Ja, warte, Wieso bin wie ich jetzt auf einmal nicht mehr bereit. Ich war doch bereit und du nicht. So, jetzt sind wir alle bereit. Jetzt nice. geht's los. Jetzt geht's los. Nicht, Jetzt dass ich die Steuerung los. noch wüsste, aber... <lacht> ich weiß, ich, ich Das Deshalb spielen wir Anfänger. Babyman. Waylander. <lacht> was ist denn du für komische Namen? <lacht> ich, glaub, das ich mein, ich hab Earth, Mercury, äh... Uh, Venus Mars. <lacht> Venus Mars. Und wir mm -hmm. spielen nur mit vier. Jo. Ich habe halt alle Planeten. Ich kann mir hab das einfach schnell gemacht Der so. Also. Da komm gar nicht aus. Ey. Alles klar. Hallo, hm. jemand. Oh, nein, nein, nein. Ich frage mich gerade, kann ich irgendwas unterreinern machen? Was? Ich fahre nicht rein. Kann ich dann auch noch was machen? Stimmt. Oh. Ich habe die, ich habe die Rap-Sprache eingestellt. Die raus auch. Nein. Nice. Wir fangen bei mir an. Mercury. Nice. Mercury, hat halt einfach einmal den guten Dude und natürlich daneben den schönen. Ich würde gar nicht sagen, vielleicht hast du. Meinst den Mac? Ja. Yeah. Ja, den habe ich schon gesehen, aber den würde ich euch auch gar nicht verraten. Nett. Warum nicht? Granaten sind einfach besser. Oh fuck. <lacht> das war ein bisschen zu wenig Schwung. Mm. Die Moose ist geil wie EMD. Ja Der zu die ist schon nice. Schon ja? Wie kann man denn oh den Rückwärtsstartung machen? Ah. Mich fuckt nur das mit Ninja Rope ein bisschen an. Ja, das stimmt aber. Ich will mein gutes Ninja Rope wieder. Einfach fallen lassen, Alex, das reicht. <lacht> Ach, du schon ein Langweiler. Warum? Mit dem Mag. <lacht> <lacht> Geil. It's a ja, wenn er schon da gestanden ist. Oh nee, das war eigentlich relativ klar. Oh. Alter, das hat mich selber getroffen? Wollt ihr mich verarschen? Eben, das gar überlebt. Alter, das Foggy B. Erinnerst du dich noch? Ja, bin ich erinnere mich sehr gut, wirklich. Ninja Ropes sind immer die besten, habe ich mal gehört. Ja, aber die sind langweilig. Oh. Oh. Wow. Wow. <lacht> wow. Wie kann für die Ninja Ropes zu fail sein, Alter? <lacht> ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Yo. Ich glaube. Doch, reicht. Home run, Alter. Nice. <lacht> Langsam muss ich mir was überlegen. Ja oh, gut, aber die zwei waren so the aufgelegt. Ich habe ihn nicht einmal anstrengen es muss ich zugeben. Oh, oh, was war was. Well, looky what we have here. I can hear our victory getting here. Yeah. I guess you were late to pick up this crate. Great. Here, save the date. It's when the contents of this here box seal your fate. Was do you da? Sachen aufheben. Shopper gibt's gar nicht da, gell? Ne. Das ist, das ist Weil es kein Geld gibt. Mm, stimmt. Oh, gut drauf. Hm? Respekt. Ja, aber leider sitzt du da hinten ein bisschen gemein. Ja. <lacht> Gott, granaten skills sind wieder da, aber... Das reicht halt leider auch nicht. Ich würde einfach runterspringen, da ist keine Mine. Hm. Ach, äh, pack eigentlich keine Granaten aus, du triffst sie eh nicht. Doch. <lacht> hey, ich kann gar nichts mehr bauen, Ach, ich hab gar nichts mehr weg. Was hast du denn bauen? Ja, das würde ich gerne wissen, gell? Ich hoffe, oh, ich kann das vorhin nicht einschätzen. Nein! Das war ja so kurz nur. Ich hab eher gedacht, ich schieß zu wenig weit. Alter, wie viel Max sanden da auf der Map? Soll ich was Stylisches probieren? Jo. Oh, was? Er yeah, die Gold. Ich bin euch nie ganz sicher, wie man die steuert. Ich weiß es auch nicht. Oder? Das ist so ähnliches Prinzip wie Ninja Rope, aber. Was soll ich von da drinnen machen? Geht das aus? Nö. Ach, stimmt. In dem Spiel gab es ja den, den OMG-Schlag. So <lacht> <lacht> Der gar nicht broken war. Nee, gar nicht. Looks like we got a new to die Erde. And get ready to lose. Was sie die Erde machen? Hey, that's a bad thing. Oh oh, Lenkrakete. Ja. Yeah. You oh. Das ganze Haus mitnehmen. Man muss halt ein bisschen. Äh, aber komm, mein Aim ist nicht so bad. Nur, mein, nur ich überlebe halt nie. Ja, das stimmt. Nein, was macht ich? <lacht> und vor allem versuche ich es dann immer mit den Skill Shots und verliere deswegen. Ich wollte springen und dann machte ich halt einfach. Sehr dank. Trauriger, aber. Nice. Und darum ist natürlich auch fast gewesen, damit die noch. Ja komm, wenn du wenn du failst, musst du leiden. Ja. Ja, okay, dann geht das eben nicht. I don't care. Ist einfach zu geiler Rapper. Oh, holy. Ich hab den Wind. Ja, ich hab den Wind ein bisschen übersehen, ehrlich gesagt. Lol. Da, Boggy B. Den gibt es gar nicht in dem Spiel, leider. Stimmt so. Ja, komm, jetzt killst du meinen Dude wieder. Oh, genau die Ming-Vase. Was kann ich kennen, wie aus. Die Ming-Vase war dieses Ding, das Ultra reinkaut hat why you're sitting there looking quite so contrary. fool, what you looking at? Want to. <lacht> Einfach nur geil. <lacht> Bullshit. You're so a dreckiger, kleiner Lacker. <lacht> Deshalb sollten <lacht> ja, wir, we're easy things. Also. Well, take it in. look out by the sky. Now say your prayers, you're about to die. Er ist nur zum Warmen, Robert. Ich weiß eh. Ich glaube, wir dürfen halt echt nicht da... ...anfänger spielen. So. Uh, so so Eine dreifach bunker Alter. <lacht> das ist ein Alter. Ich wollte gerade sagen, an was erinnert dich die Form? <lacht> ja. Alter. Ja, das Problem an Anfängern ist halt, man hat so ultra viele Chat Chatbags, du fliegst jetzt halt einfach zu mir rüber, verwendest einen Baseballschläger und ich bin tot. Stimmt, Aber ich das gleiche, glaube ja. das muss ich noch benutzen. Uh. Nee, das ist ein. Das war ein Dämonenschlag. Jo. Alter, du hast so wenig Leben verloren. Ah doch. Alter, zwei Leben noch. Ich hab genug Leben verloren, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also hättest du auf jeden Fall noch ein bisschen im Feuer Ich hab mich in den Tasten vertan. Ey, man kann einen Mech auf einen Mac Mech stapeln. Hey, komm, Alex, jetzt musst du irgendwas Skilliges tun. Nicht einfach hinfliegen, Mech stanz und, und runterhauen. Das ist ja Skilliges. Was jetzt sagt Das ist schon Skilliger. Das ist okay. Damit kann ich leben. Scheiße! Hätte es halt easy funktionieren können. <lacht> Ey, ich war mir eigentlich zu 90% Alex, sicher. Weißt, weißt du was wir brauchen? Ja, hm? well, yeah, genau das. uns die, oh, die Duckstep-Kanone, Alter. Oh, <lacht> Ich bin mit Beats since 35. Ich bin Beats sind dated. Was denn du, was ist das Robert, brauchst du keinen Sprachchat aktivieren? Ja, ich suche gerade die Taste, mit der ich, äh... Umdrehen, was... Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß doch nicht, ich weiß nicht. Ah, okay. Ja. So, der müsste jetzt doch tot sein, oder? Ja, gut. Wenn ich mein, verliere ich nicht zu... verliere ich nur... <lacht> 0 zu 2. Ja, cool. Aber Obwohl, mal schauen, wie viele. ob ich noch eine Runde krieg. Hey, ich muss was Cooles machen. Oh, Alter, ich weiß noch nicht, ob ich das triff. Der Wind geht halt ein bisschen nach links, aber das ist eh cool. Nein! Oh, du wolltest noch die Banane schmeißen, ich hab ja genau das gleiche vorgehabt. Oh, Alter. Ich hab gedacht, die die halt Easy, weil sie eh explodiert wie nix. Aber du Alex, ich bin, nicht, ich bin nicht low. Ich drop die Banane da jetzt nicht einfach runter. Sondern du droppst die Holy oben, Na Ich versuche sie auf deinen hinteren. Like like. Oh, du fast beide. Na doch du nur an, aber das hat's schon Ach, cool. Wie man mich kennt, meine Skillshots sind <lacht> einfach on point. Alter Schwede. <lacht> der Damage von der ist echt nice wenn dem Zuge. Ich war schon so ein Ziel und dann sehe ich so, oh fuck, die fliegen nicht weit genug. <lacht> das geht ja ultra der Wind. Ey was? Jetzt komm drauf. Hey there fool, what's you looking at? Want me to introduce Jetzt you baseball <lacht> okay, gut. Mit euch das, funktioniert denn das? Weiß ich nicht. Ja, Bei passt. mir ist es das gleiche wie Springen. <lacht> Alter Schwede. Alle verloren wollten halt nur. Ich hätte jetzt noch eine, eine Ziege am Seil sonst darunter geschickt. <lacht> nice. Was hast du für eine Siegeshymne? Die Standard-Worms-Hymne. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und das nächste Mal machen wir einen schweren Modus. Dann wird es auch spannender. Und bye bye. Like.